Stoppen. So, Joomla. Ähm, Admin-Bereich ist auch da völlig separat von der eigentlichen Seite. Ähm, und sieht so aus. Ist jetzt nicht die ganz letzte Version, aber grundsätzlich hat sich nicht viel getan. Ähm, das Joomla-Backend gliedert sich in so ein paar große Bereiche, die hier oben auch in der, in der äh, Navigation entsprechend quer dargestellt sind. Für uns jetzt erstmal im ersten Schritt spannend ähm, ist der Extension Manager, weil das Ding gerade noch auf Englisch ist und das wir wir kurz umstellen. Ähm, deutsche Sprachdatei brauchen wir dafür kurz. Ähm, es gibt bei Joomla aktuell noch kein zentralisiertes Archiv, wo man die Downloads direkt aus dem Backend heraus installieren könnte, weshalb man die entsprechenden Pakete sich selber auf den Desktop runterlädt, das hier zum Beispiel. für Effekt. Ja. Ja. Da. Ähm, das sind ganz normale ZIP-Pakete oder was auch immer für ein Archiv. Wird hochgeladen, installiert, ein Klick, zack, fertig. Und dann muss es nur aktiviert werden. Zack. Ähm, bringt uns auch direkt zum Thema Mehrsprachigkeit ist äh, bei Joomla ein bisschen anders gelöst als in anderen Systemen, weil es da häufig den Fall gibt, dass es so eine 1 zu 1 Übersetzungsmaske gibt. Ich habe links den originalsprachlichen Inhalt, rechts dann meine Übersetzung oder sowas. Ähm, das wird in Joomla anders gehandhabt. Da ist es im Grunde genommen möglich, für jede Sprachversion einen komplett separaten Seitenbaum anzulegen. Ähm, das macht es je nach Anwendungsfall ähm, ein bisschen... Fummeliger in Anführungszeichen am Anfang, weil man halt die entsprechende Sprache, also jeden Inhalt dann im Prinzip in Anführungszeichen zweimal anlegen muss, ähm, hat aber an anderer Stelle durchaus seinen Reiz. Ähm, weil es nämlich ermöglicht, dass ich dadurch, oh Gott, Multitasking, ähm, ja, ist richtig, dass ich dadurch bestimmte Inhalte, die für eine andere Sprache vielleicht gar nicht spannend sind, auch einfach auslassen kann und das ohne Nachrichten wie, äh, was weiß ich, dieses Produkt ist für Sie nicht verfügbar oder sowas. Ähm, genau, das sieht gar nicht so dumm aus. Ähm, Inhaltsverwaltung an sich funktioniert relativ rudimentär, gibt eine große Auflistung der Inhalte und je Inhalt dann ein großes Editorfensterchen. Die entsprechenden, vom, äh, die entsprechenden Funktionen vom Editor lassen sich natürlich nachrüsten. Auch der Editor selber ist austauschbar, wenn es da was anderes gibt, was einem besser gefällt. Ähm, gängiger Fall, der hier ja abzudecken ist, wäre jetzt ähm, das Vier-Augen-Prinzip. Also jemand anderes soll einen Beitrag schreiben, der nicht direkt auf der Seite verfügbar sein soll. Dafür gibt es ein relativ umfangreiches Rechtemanagement, unter anderem mit so einem Benutzerstatus Autor, derjenige, wenn der jetzt einen neuen Beitrag schreibt, ich mache mal gerade ähm, Test, Test, den legen wir mal gerade an, der ist Autor und wenn der sich einloggt, und hier einen neuen Artikel anlegt. Und wir das speichern. Ist der Artikel abgesendet worden? Der Administrator der Seite hat eine Mail-Benachrichtigung bekommen, dass sich da was getun hat und der gerade angelegte Artikel ist angelegt, aber noch nicht veröffentlicht. Der Status ist hier halt rot. Das ist das, was Juna an der Stelle leisten kann. Umfangreichere Workflow-Geschichten müssen halt mit Dritterweiterungen abgedeckt werden. Das ist von Haus aus so nicht drin. Ähm, über das gleiche System der Benutzer- und Benutzerrechte wäre es jetzt auch möglich, ähm, einen internen Bereich anzulegen. Das ist zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt mal noch einen neuen Beitrag anlege... nenne den furchtbar geheim und lege einen Menüeintrag an und nenne auch den geheim und sage, der soll eben nicht public, also öffentlich verfügbar sein, sondern nur registrierten Benutzern zugänglich sein. Ähm, diese Zugriffsebenen lassen sich beliebig erweitern, da kann man also im Prinzip beliebige Sachen abbilden. Ähm, ausloggen, hier wäre der Menüantrag geheim jetzt nicht vorhanden und sobald ich eingeloggt bin, käme ich drauf und könnte lesen, was immer da zu lesen ist. Ähm, Genau, rechte Verwaltung, Mehrsprachigkeit, Erweiterung. Ja, das war so die ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz Kurzfassung. Ne? Ähm, grundsätzlich vielleicht noch zu sagen, dass Joomla sich in Sachen, äh, wie war das eben, bottom to top oder wie hieß es? Ne? Genau, irgendwie so was. Ähm, verhält sich Joomla, glaube ich, so im, im Mittelding. Ähm, es gibt relativ viel Chroms, der schon per Default mit dabei ist, Inhaltsverwaltung, die Verwaltung für Babblings, Kontaktformulare und so Chroms, ähm, lässt sich aber deaktivieren. Und wenn es um umfangreiche Funktionalitäten geht, ähm, ist das so ein bisschen der Trumpf. Über 6000 Erweiterungen, glaube ich, aktuell, die es gibt. Ähm, da ist eigentlich für fast jeden Geschmack was mit bei. Genau. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank.